Zunächst stichst du mit der Häkelnadel in die Einstichstelle, dann nimmst du den Faden auf und ziehst diesen durch die bereits auf der Naht liegende Schlinge. Diesen Vorgang wiederholst du nun noch einmal und schon ist die Kettenmasche fertig.